Die Polizeigewalt wird in Deutschland immer extremer und häufiger. Ich bin einfach nur schockiert, wie viele angebliche Einzelfälle in den letzten paar Tagen stattgefunden haben. Diese unmenschlichen Einsätze fasse ich euch in diesem Video nun zusammen. Hier seht ihr den ersten Vorfall, der sich am Samstag in der Düsseldorfer Altstadt abgespielt hat. Der ältere der zwei Polizisten drückt sein Knie auf den Kopf von dem 15-jährigen Mohammed A. Der Fall erinnert erschreckend stark an den Mord George Floyds. Der Junge wurde ins Krankenhaus mit dem Verdacht auf Schädelhirntrauma ersten Grades eingeliefert. Prellungen im Gesicht, am Schädel, im Becken, an der Brust und an der Halswirbelsäule hat der Junge durch die brutale Festnahme erlitten. Er und seine Eltern sind in keiner guten psychischen Verfassung. So die Aussage des diplom Diplomsozialpädagogen und Grünpolitiker semi Chatira, welcher den Jungen besucht hat. Dazu spricht der Bochumer Kriminologe Thomas Feltas von Folter und sieht Indizien dafür, dass diese Gefahrensituation für Ausbildungszwecke missbraucht wurde. Das würde den Skandal noch viel abscheulicher machen. Oh, wie alter wieder die Schuhe. Ja, oh, bitte, lass ihn. Der nächste Vorfall hat sich am Samstagabend in Frankfurt am Main im Stadtteil Sachsenhausen abgespielt. Die Polizistinnen und Polizisten sollen einer alkoholisierten Gruppe einen Platzverweis erteilt haben. Ein 29-jähriger, hilfloser, bereits festgenommener Mann wurde von einem Polizisten mit voller Wucht ins Gesicht getreten. Ein anderer Polizist trat ihn mehrmals in den Rücken. Später drückte ein weiterer Polizist sein Knie auf den Rücken des Opfers. Diese Brutalität ist nicht verhältnismäßig, sie ist unmenschlich. Diese Personen haben nichts bei der Polizei zu suchen. Aber dass nur zwei von den etwa 20 Beamtinnen und Beamten, die vor Ort waren, wirklich versucht haben, diese Brutalität zu stoppen, das macht einen sprachlos. Auf einer Gegendemo gegen Rechtsextremisten wurden laut Sanitätsgruppe Südwest über 100 Leute verletzt, wegen des Einsatzes von Pfefferspray zum Beispiel. Die Polizei forderte auf 1,5 Meter Abstand zu halten, was nicht möglich war, da die TeilnehmerInnen in einen Tunnel getränkt wurden. Viele haben keine Luft mehr bekommen, bekamen Panikattacken und haben versucht, aus dem Tunnel zu fliehen, aber beide Ausgänge wurden von den Polizistinnen und Polizisten versperrt, so dass sie nicht mehr fliehen konnten. Sowas geht gar nicht und die Personen sollten nicht bei der Polizei weiterarbeiten dürfen. Der nächste Fall spielte sich am Sonntag am Hannover Hauptbahnhof ab. Ein 31-Jähriger soll einer 14-Jährigen die Handtasche gestohlen haben. Bei der Festnahme sollen sie von drei Jugendlichen, 15, 16 und 19 Jahre alt, behindert worden sein. Der 15-Jährige wurde von Begleitern befreit und konnte fliehen. Er soll am selben Tag einen älteren Mann ins Gesicht gespuckt haben, da der Mann ihn im Bus dazu aufgefordert haben soll, einen Mund-Nasen-Schutz anzuziehen. Der Junge wurde am Montagabend festgenommen, als es zu einer Bedrohung mit dem Messer laut Polizei kam. Eins ist klar, die Festnahmen sind gerechtfertigt, aber die Fixierung mit dem Knie am Hals, was wieder sehr stark an George Floyd erinnert, ist falsch gewesen. Das ist nicht zu rechtfertigen und vor allem der Schlag ins Gesicht der Frau, welche scheinbar schlichten wollte und nichts mit der Sache zu tun hatte, ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. Sowas geht gar nicht. Am Montag um ca. 13 Uhr wurde ein 15-Jähriger in Hamburg festgenommen. Der Junge soll mehrmals verwarnt worden sein, da er auf einem Gehweg mit dem E-Scooter gefahren sein soll. Der Junge sollte sich ausweisen, kam dem aber laut der Polizei scheinbar nicht nach. Im Video sieht man, dass der Junge zuerst von den Polizistinnen und Polizisten gegen die Wand gedrückt und am Hals gewürgt wird und den Kopf von ihm schmerzhaft hochgedrückt wurde und kurz darauf hat er angefangen sich zu wehren und um sich geschlagen. Der Junge hatte Panik, weshalb ich finde, dass es vollkommen gerechtfertigt war, dass sich der Junge gewehrt hat. Dazu kommt, dass er sich am Anfang nicht mal widersetzt hatte, aber die Polizistinnen und Polizisten trotzdem gewalttätig gegenüber dem Jungen geworden sind. Das kann ich mir nicht mit ansehen. Nein, das ist das, nicht. das ist doch nicht normal! Was tun Sie ihn an? Er macht doch nicht! Kadir, wie der junge Mann heißt, gab später zu, dass er die Beamten und Beamtinnen provoziert habe, aber bestätigte auch meine Vermutung, dass er sich nur gewehrt hatte, da er gegen die Wand gedrückt wurde und dadurch keine Luft mehr bekommen hat. Er ist Asthmatiker. Der Junge ist mit der Situation vollkommen überfordert gewesen, schwitzte sehr stark und stöhnte laut und bekam keine Luft. Als er das T-Shirt ausziehen wollte, sind ca. 8 Polizistinnen und Polizisten auf ihn los und haben ihn auf den Boden gedrückt. Eine Ordnungswidrigkeit hätte nicht so eskalieren dürfen. Der Junge war offensichtlich komplett überfordert und sie hätten direkt festnehmen müssen und ihn gar nicht erst gegen die Wand pressen dürfen. Daran sieht man, dass bei der polizeilichen Ausbildung generell etwas falsch läuft. Der letzte Fall, den ich anspreche, fand in Freiburg am Platz der alten Synagoge statt. Ich habe diesen Fall extra ans Ende gepackt, da er im Vergleich zu den anderen Fällen harmlos erscheint. Hier wurde keine extreme Gewalt ausgeführt, aber die Machtposition seitens der Polizei vollkommen ausgenutzt. Ich habe mit der jungen Frau auf Instagram geschrieben und sie hat mir ein Statement von sich geschickt. Ihre Aussagen widersprechen den Aussagen der Polizei. Wer lügt und wer nicht, ist leider nicht ganz klar, da die Aufnahmen nicht den ganzen Vorfall zeigen und es nicht ganz erkennlich ist, ob die Frau wirklich gestürzt ist, wie es die Polizei behauptet oder die Polizisten sie auf den Boden gedrückt haben, wie es die Frau behauptet. Laut Polizei soll die kleine Gruppe aus ca. 10 Personen besonders laut gewesen sein und wären fünfmal abgemahnt worden. Laut der Frau waren sie so laut wie die anderen ca. 300 Personen auf dem Platz und die kleine Gruppe hätte nach einmaligen Bitten die Musik ausgemacht. Danach soll die Polizei ein zweites Mal gekommen sein, ab hier soll die Kamera aufgenommen haben. Die Frau diskutierte mit der Polizei und hat im Rückwärtsgang von ihnen versucht, Abstand zu halten. Für mich sah es nicht so aus, als wolle sie abhauen, sondern dass sie Angst vor dem Polizisten hatte, dass sie immer näher kam. Wenn die Frau die Wahrheit sagt, dann ist es eine rassistische, sexistische Willkür von der Polizei gewesen. Deshalb ist die Studie zum Racial Profiling längst überfällig. Das waren die Fälle von unmenschlicher Polizeigewalt und rassistischer Kontrollen in den letzten paar Tagen, welche gefilmt und veröffentlicht wurden. Es wird noch mehr Fälle geben, welche nicht gefilmt wurden und deshalb nicht bekannt wurden. Nicht jede Polizistin oder jeder Polizist ist ein schlechter Mensch und nutzt seine Macht aus. Aber normal ist es nicht mehr, dass sich vermutlich mehrmals täglich solche Vorfälle ereignen. Am Beispiel Frankfurt sieht man dazu sehr gut, dass die Mehrheit der Polizisten und Polizistinnen gegen die Willkür und unmenschliche Gewalt von manchen Kollegen und Kolleginnen nichts unternehmen und das macht sie zu Mittätern. Hier kann man nicht mehr von Einzelfällen sprechen, denn die Polizei hat auf jeden Fall ein strukturelles Problem.